Die Rätselaufgabe lautet, wie viele Menschen können dieses Rätsel lösen? Zusatzfrage, wie viel Prozent von den Menschen, die dieses Rätsel lösen können, wissen, dass sie ein Genie sind? Bonusfrage, wie viel Prozent der Kommentare enthalten die richtige Lösung?